Ihr interessiert euch fürs Coding, also das Programmieren, und würdet es gerne mal selber ausprobieren? Wisst aber nicht so genau, wie ihr anfangen könnt? Gar kein Problem. In diesem Video zeige ich euch die Grundlagen, mit denen ihr versteht, was Coding eigentlich ist. Denn um programmieren zu können, müsst ihr nicht unbedingt Informatik studieren. Was ist ein Code überhaupt? Code ist die Art und Weise, wie Menschen mit Computern sprechen und Computer dazu bringt, verschiedene Dinge zu tun. Beim Programmieren schreiben wir in einer Sprache Befehle, die der Computer versteht, aber die für uns auf den ersten Blick erstmal ganz komisch aussehen. Computercode sieht nämlich eigentlich so aus. Alles klar? Wahrscheinlich nicht, oder? Kein Problem. Ich erkläre euch das jetzt. Der erste Mensch, der solche Codes für uns verständlich übersetzt hat, war Grace Hopper. Übersetzt bedeutet dieser Code nämlich... Drucke Hallo Welt. Mit dem Code 00011001111000 haben wir also dem Computer gesagt, dass er den Text Hallo Welt auf dem Computerbildschirm anzeigen soll. Grace Hopper war eine herausragende Erfinderin, die es für uns einfacher gemacht hat, Programmiersprachen zu verstehen und zu schreiben. Heutzutage verwenden wir wahrscheinlich jeden Tag Dinge, die mit Code erstellt werden, ohne es überhaupt zu merken. Das sind zum Beispiel Computerspiele, Apps wie TikTok, Messenger, Animationsfilme, Elektronik im Auto und so weiter und so fort. Du siehst also, Code ist mittlerweile fast überall drin. Was braucht ihr fürs Programmieren? Zum Programmieren braucht ihr natürlich einen Computer, zum Beispiel einen Laptop. Zusätzlich kann aber auch ein Tablet oder ein Smartphone sehr hilfreich sein. Dann solltet ihr vorher ungefähr wissen, was ihr programmieren möchtet. Nehmen wir an, ihr möchtet gerne eine App für euer Smartphone oder Tablet programmieren. Nun müsst ihr euch für eine sogenannte Programmierumgebung und Programmiersprache entscheiden, die ihr nutzen möchtet. Vielleicht habt ihr, wenn ihr ans Programmieren denkt, so ein Bild im Kopf. Puh, das kann aber auch so aussehen. Das sind sogenannte Block-Programmiersprachen, die mit Befehlsblöcken arbeiten. Mit solchen Blocksprachen arbeiten zum Beispiel die App-Entwicklungsprogramme App Inventor oder Thunkable. Und damit könnt ihr leicht einsteigen. Das Tolle an den Blocksprachen ist, dass ihr den Code nicht selber schreiben müsst, sondern ihn ganz einfach durch hereinziehen und zusammenschieben von einzelnen farbigen Blöcken, in denen Befehle stehen, erstellen könnt. Und das zeige ich euch jetzt mal. Als erstes könntet ihr zum Beispiel die Benutzeroberfläche der App nach euren Wünschen gestalten, also das, was auf dem Startbildschirm zu sehen sein soll und was die Nutzerin anklicken können. Ihr könnt die Hintergrundfarbe verändern und durch einfaches Hereinziehen der Felder zum Beispiel einen Button einfügen, also eine Schaltfläche zum draufklicken, einen Text anzeigen lassen oder ein Bild einfügen und vieles mehr. Habt ihr beispielsweise einen Button und ein leeres Textfeld ausgewählt und dahingeschoben, wo ihr es gern haben möchtet, könnt ihr euch jetzt überlegen, was passieren soll, wenn jemand auf diesen Button klickt. Das wird in der Computersprache auch als Ereignis oder Event bezeichnet. Wahrscheinlich kennt ihr das Wort eher von der Geburtstagsfeier einer Freundin oder einer Schulaufführung. In der Computersprache aber ist ein Ereignis, wenn etwas passiert, das die Ausführung des Codes auslöst. Ihr könntet zum Beispiel durch Klicken auf den Button den Text Hallo Welt anzeigen lassen. Dazu müssen wir dem Computer aber erstmal sagen, also programmieren, was er eigentlich machen soll. Unter dem Feld Blocks findet ihr bei Thunkable viele Befehle. Nehmen wir einen Befehl, der ganz häufig in einer App benutzt wird, und zwar den Wenn-Button geklickt, mache Befehl auf Englisch und Button, click Do. Dann nehmen wir den Block Setze Texteingabe auf auf Englisch Set Text to und schreiben in das Textfeld Hallo Welt. Fügen wir alles zusammen und klicken dann auf Play, kann das Programm starten. Jetzt klicken wir auf den Button und siehe da, es wird Hallo Welt angezeigt. Super cool, wir haben jetzt unser erstes Programm erstellt. Das ging doch ganz einfach, oder? Zusammengefügte Codeblöcke wie diese nennen sich Funktionen. Funktionen sind Codeblöcke, die etwas tun. Wenn jemand etwas eingibt. Würden wir jetzt noch weitere Befehle hinzufügen, zum Beispiel ein Bild anzeigen lassen, müssen wir darauf achten, dass der Computer die Befehle nur nacheinander, also Schritt für Schritt versteht. Diese Reihenfolgen werden als Algorithmus bezeichnet. Das Wort hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Es gibt noch viel, viel mehr Sachen, die ihr in eurer App umsetzen könnt. Für jede Idee gibt es eine Lösung. Ihr müsst sie nur finden. Beim Programmieren werden euch immer wieder Fehler unterlaufen. Unter Programmiererinnen wird ein Fehler Bug genannt. Damit seid ihr aber wirklich nicht allein. Das geht den Profis genauso. Was euch aber dabei helfen kann, ist das sogenannte Debugging. Debugging ist ein Vorgang, den ihr nutzen könnt, um herauszufinden, warum euer Code eigentlich nicht funktioniert. Ein wichtiges Hilfsmittel dafür ist bei Thunkable der Alert, also die Alarmfunktion. Sie zeigt euch an, wo etwas in eurem Code nicht funktioniert. Debugging macht den Löwenanteil beim Programmieren aus. Aber dranbleiben lohnt sich, wenn am Ende alles fast so funktioniert, wie ihr es euch vorgestellt habt. Klingt doch alles gar nicht so schwer, oder? Diese Blocksprachen sind aber nicht nur etwas für Einsteigerinnen. Solche Programmiersprachen werden in der Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit immer und immer wichtiger werden, damit mehr Leute Zugang zum Programmieren bekommen. So, wir haben also gelernt, dass Programmieren heißt, einem Computer Befehle zu geben, damit er bestimmte Dinge tut. Damit er uns versteht, müssen wir diese Befehle in einer bestimmten Sprache schreiben. Einer Programmiersprache. Ich fasse jetzt für euch noch einmal zusammen, wie ihr am besten einsteigen könnt. Erstens, ihr braucht einen Computer. Zum Beispiel einen Laptop und natürlich Internet. Zweitens, ihr entscheidet euch, was ihr programmieren möchtet. Zum Beispiel eine App. Drittens, für einen einfacheren Einstieg startet ihr am besten mit einer Blog-Programmiersprache. Zum Beispiel bei Thunkable oder App Inventor oder Blockly. Probiert doch einmal unser Beispiel von vorhin nachzumachen und schon habt ihr euer erstes kleines Projekt programmiert. Viel Spaß dabei!